Durch das Ausscheiden von Frau Kollegin Cárdenas aus dem Hessischen Landtag ist ein stellvertretendes Mitglied noch zu wählen. Der Wahlvorschlag liegt hier mit der Drucksache 19 23 vor. Weitere Vorschläge liegen bei mir nicht vor. Wird dem Wahlvorgang das Handzeichen widersprochen? Das ist auch nicht der Fall. Dann kommen wir zum Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag, Drucksache 19 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke schön. – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? Damit ist Frau Abg. Faulhaber als selbstverständlich Mitglied des Kuratoriums der Landesentwicklung für Bildung gewählt. Damit ist diese Wahl vollzogen.